Hier kann glaub, so viel passieren. Hier muss man den Winkel perfekt treffen, weil du kannst kaum korrigieren. Und Massa nimmt ihn sehr, sehr geil. Massa nimmt es perfekt. Oh, hat der Speed der Junge! Okay, Dennis, jetzt gut. Jetzt einfach nur noch den Baumjump waffen Wie sieht es hinter ihm aus? Bam ist so weit weg. Dennis, jetzt safe. Und er ja. Safety die Points. Oh. Boah. vielleicht greift er jetzt noch mal an da, an dem Part. Hat er also noch mal Slide angesetzt. Hat aber Seht den Top Speed. Spam und oh, er hat Oh, oh Pack, was macht der denn da? Nein, nicht wieder! <lacht>